Ich erstelle einfach ein neues. Das passt so. einmal mal an. Kontinente, die mischen wir, damit wir das nicht so wissen. Gehen wir mal auf riesige Kartengröße. bisschen eine Chance haben. Auf alle Stadtstaaten. Vielleicht ein bisschen wen. Das lassen wir, das lassen wir. Spieltempo. was ich auch. Von den ersten Anzeichen oh, des Lebens das Chmärreich. bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen, und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe: Von der Wiege der Menschheit zu der Glaubensleute. Weise J. Warum. Plus zwei Nahrung, plus ein Wohnraum für alles, was an heiligen Städten, wenn sie an einem Fluss platziert. Achso. Und Kulturschock. Äh. Und die Großen Bereiche. plus drei Glauben und trotz eine Erhaltung für die Stadt mit den Ohren. Mit Aquädukt. ohne verbieten, plus zwei, wenn sie an einem... Aber gut, das kriege ich kaum so richtig umgesetzt als Vorteil war. Dann gucken wir mal, wie wir stehen. Okay, jedenfalls haben wir hier schon mal einen Fluss, das ist gut, da können wir nachher hinstellen, aber wir haben halt einfach nichts extra. Ne? Da hochgucken. Wenn wir hier runtergehen, dann kriegen wir die halt noch mit. Ich check das ab und zu mal nicht, dass, warum das im Spiel jetzt mir da anzeigt, am besten. Ich würde ja sagen, dass ich hier am besten noch die beiden Ressourcen hier mitkriege. Oder sagt, sagt man da, dann kriege ich weniger Land mit. Dass das nicht so gut ist. Aber egal, ich mag Küstenstädte. So. Das kann ich direkt abbauen. Hm. Oh, Keramik. Ne, damit wir die Bewässerung durchkriegen. Speer damit wir schnell was sehen, dann erkundigen wir mal, erkundigen uns mal, wie das sieht. Das sieht ja nicht so riesig aus. War gut, dass ich im Landesinneren gebaut habe, nicht Kappa. Eine Gegner, okay, das sieht nicht so aus, als ob das da aufhört. Eine Stadt steht im Land, diesen Aufklärungseinheit. Ein Dorf. So. Jetzt ist die Frage, was man macht. Ne? Ich glaube, ich baue einen Handwerker. Dann bin ich nämlich genau ready für den Siedler danach. Dann die beide absetzen. Vielleicht kriege ich bis dahin auch sogar noch... Okay. Oh. Die Schotten direkt. Das ist immer ätzend am Anfang, gleich einen Gegner zu haben. Und Gucken wir mal, dass der mich hier ich so erst mal ein bisschen bestechen. Freundschaft verkünden geht wahrscheinlich nicht so gern. Schnell. Aber das müssen wir am Anfang echt übel, weil je nachdem wie die drauf sind. Ja, und jetzt fangen die an direkt zu pushen, ne? Das ist ätzend. Oh, da unten ist eine Stadt. Ich glaube, ich gehe jetzt hier nochmal runter und dann gehe ich hier wieder. Da haben wir Mexiko. Aber wir können hier natürlich mit zwei erst direkt blockieren. Ne? Das können wir überlegen. Gesetzgebung gibt uns ja nochmal mal gegen Bauern, brauchen wir gar nicht ne? mehr. dörfler dörfer für das gewinnen zumindest mal bekomme ich hier dann ungefähr die da mhm. nahe dem Mesogis, oh. gegenüber von laodikea liegt herapolis wo es heiße quellen gibt und das plutonium die beide einzigartige Eigenschaften haben. Das Wasser der Quellen wird so leicht hart, dass Dämme an einem einzigen Stück Stein gebildet werden, wenn es durch Wasserläufe geleitet wird. Hm. Ja, dann kann ich den schon mal vielleicht ein Update verpassen. So tun wir das. Ja, genau. Bei die beiden und denen habe ich auch drei Felder. Okay. Hügel oder? Ich glaube, Hügel ist besser, ne? Wer weiß man oh, Okay. Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Ja. Unser Volk wartet... Dann machen wir das nochmal. Weil wir gerade die Kriegerdienst haben und dann, da wir noch keine andere Stadt haben, ist das ja okay. Und dann machen wir mal Außenhandel, damit wir so eine Dings kriegen für die erste City. Oh. Ah, das war der. Das war der. Das ist ja cool. Dann gehen wir mal da mit denen dahin. Hm. Ich finde das ja immer interessant, Okay. ich den jetzt angreife, dann ist der dead. Das machen wir. Mal die mal weg und dann vielleicht machen die beide noch mal. Denn dann können wir die nächste Runde auch machen, wenn wir die noch mit. Das wäre echt cool. Das läuft doch zumindest mal plantechnisch. Ja, nice. Das muss klappen. Jetzt auf geht's. Komm, hau so geht's. Also, das ist mal effizient. Und Militärtradition auch gleich mitgemacht machen. So, das kann ich alles noch nicht. Mal dann. Noch eine Bewässerung gemacht. Und noch extra Handwerker, ja, Subi. So. Aber wir kommen nicht gut weg. Wir müssen hier erstmal Verteidigung auf, zumindest ein bisschen. Mhm. Oh. Okay. Schein ist der... F hm, dann brauche ich doch nur einmal diesen... Dann nehme ich nur diese Dinger und danach kann ich gleich losgehen. Hm. Okay. Jetzt gerade mal überlegen ich da aber was hinbauen, weil jetzt... Aquadukt könnte ich nachher nämlich hier reinbauen. Oder hier die... links und da das Äquadukt. Wenn ich das Aquadukt nämlich hier baue, dann kriegen die hier alle auch noch was von sehen Ich glaube, das überlege ich mir mal so. So, und dann brauchen wir vielleicht Tierzucht als nächstes, wenn wir da oben was machen. Weil hier Bewässerung... Ja, Bewässerung. Aber wir brauchen auch Steinmetzen, weil wir dann die Mauer bauen müssen. hier jeder ja mal aggressiv zu verteidigen gegebenenfalls. Aber eigentlich wäre er jetzt hier wasted. Sparen uns den hier mal. Mein Oberhaupt. Wir haben einen Gesandten. Zu einen Gesandten. Der ist natürlich sinnvoll hier in Fez, weil wir da noch Fez, Fez? Nee. Pesen, ne? Pesen. Pesen. Als Weg Damit wir da noch ein bisschen hinterherkommen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und kriegen wir den gekauft? Ah, ja. Kacke nicht da hinstellen sollen. Den hätten wir auch von da oben gekriegt. Na? Oh Mann. Dann hätten wir den auch gekriegt, oder? Ich bin ja eine Null. Naja. Wenn der Computer einem was sagt, das sollte man einfach glauben. Naja, also. Na? Ich hätte hier ja glauben können, das wäre in dem Fall jetzt nicht das Schlimme gewesen. zu erkunden. Also ich glaube, ich sollte hier jetzt sehr schnell irgendwas dahin setzen, damit ich einmal hier in die See rein und dann das hier kontrolliere. Muss ich machen. Also mit Bewässerung. Bewässerung ist das auch dann. Die beiden kriege ich hin wenn er denn da sitzt oder da sitzt ich da oder da ja mal gucken und im prinzip kann ich mich hier hinstellen Hier alles im lange der noch kein Okay. Nee, dann stelle ich den dahin. Den machen wir. Mal dahin und dann stelle ich den hier als Scout hin. Der da. Muss hier angreifen. Das tun wir so. Und nicht anders. Besser. Bisschen hell, ne? Mein Leitmanagement hier ist 1A. Hm. Wer bringt mehr Opfer als die Frau eines Berger? Wer bringt mehr Opfer als die Frau eines Berger? War das ist niemand? Hm. 2, 3, 4, 6. Also können wir eigentlich Bewässerung machen. Oh, ist auch cool, wäre schon zu wissen, wo das Eisen rumhängt. Hm. Der kann auch das hier mal schnell machen, dann gehe ich mit denen das Garten. Hm. Mal gucken. Uiuiui, na ja, der macht. In der wird jetzt wohl noch greifen, oder? Das sollte man nicht hier riskieren. genug hat mhm. das wäre jetzt ja der dritte ne? dann können wir uns das ja leisten drei barbaren das wäre der dritte jetzt egal was er macht genau jo doch und der jo doch und der jo doch und der jo doch und der jo doch Das dann noch der, der mal dir demoll ring Geh mal davon aus Warte mal, also das in Game ist ja gerade total leise, war das daran, dass ich das so leise gemacht. Habe. Oder... Wahrscheinlich. Ich meine, hey. Was? Lass mir bloß meinen Baban, Ich sag's dir. Den brauche ich. Du würdest mir einen Plan kaputt machen. Du doofen Mexikaner. Oh, sorry. Erstmal Entschuldigung. Das ist erstmal überhaupt... Das ist erstmal totaler Schwachsinn. Die sind nicht doof weil sie mir da im Weg stehen. Und das war auch dümm, dümm, dümm, das gleich so zu machen. Ich hätte ja lieber... Können wir mal gleich so Mauern? Ich glaube, ich mach das so. So. Der hat sich dann doch auf dem Level 1 gehielt, war. Das glaube ich ja nicht. Ich muss das jetzt so machen. Pff, das ist heute aber echt fade. Geisi! Hallo, ey. Ist das schön, dich zu so sehen? Äh, zu lesen. Geht's dir? Wie Geht's euch eigentlich? War so lang schon nicht mehr bei euch. Seid ihr noch auf eurem TS? Jo, ja. Ich meine, was soll das am schlecht gehen, ne? Da muss ich da mal wieder vorbeigucken. Bei Zeiten. Das hat ja total schön bei mir jetzt gerade gepinkt. Ping. Abo, miau, alles klar. Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes Wissen im Bereich der Stadtplanung gewonnen. Genau. Der Bau von Bezirken yes. in unseren Städten ist, ist das Spiegel schön. Das ist gut hier. Das ist gut. Das direkt kaufen. Das kann man kaufen. Das ist schön. Dann. Das und das. Ja, schön. Dankeschön für die Grüße. Ganz liebe Grüße zurück, natürlich. Außerdem können die ruhig auch den Stream anmachen. Finde ich. Der kann ja auch nebenbei laufen und so. Was spielt denn aktuell? Immer noch Final Fantasy, glaube ich, war das letzte Mal, als ich mit euch gesprochen habe. glaube ich, glaub, ich brauche aber jetzt erstmal stadt als nächstes danach gucken wir dass wir mal wieder Frieden kriegen mit den Mexico City Leuten genau da gehen wir hin dich dich geben wir da mal ab dich geben wir mal da direkt auch hin Das hat sich ja nicht geändert, bringt das immer noch Spaß. Gut, ich meine, 14, ich meine, Folge 14 sagt ja eigentlich schon alles aus über die Qualität vom Spiel. Ist mir das jetzt 60 wert? Ja. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Siedler, aber wir können vielleicht das bauen. Und wenn das dann... Ja, seit zehn Jahren ist das so alt, ich dachte, das wäre irgendwie neu. Ob wir hier Frieden machen können. Frieden schließen. In fünf Runden. Okay. Ich dachte, das wäre neuer, muss ich sagen, aber gut. zu so zehn Jahren da, aber du neue Technologien. Da war ja Geld was noch angesagt. Vor zehn Jahren gab's Geld was so ja noch gar Welt nicht. Das Erwachen eines neuen Zeitalters erleben. Mit dem Wissen um Ausrichtungen. Unser Volk weiß, dass diese neue Das ist wohl der positive Aspekt des Handels. Die Welt gerettet. Okay, dann will hier mal gucken, was wir machen. Also, ich glaube, als erstes wenn wir mal Was dauert das dann wie lange für die nächste? 20, ne? Oder 10. Das kann ich hier sein. 12 oder 20. Also was ich jetzt... Aber ich kriege ja gleich eine neue Stadt und kann ich das direkt machen. Und ich muss jetzt galeeren bauen. Jetzt muss das halt laufen. Den lassen wir da. Den schicken wir mal da direkt hin, für den, weil das die Schotten und so. Der alte Sack, alter Sack, grüß dich. Ich dachte, du bist der alte Sack. Apo. Schön, dass dich hier mal rein Ich habe ja kaum auf das verlangt, dass Geisi das mal weiter gibt, ne? Dankeschön, Geisi. Du bist jung und knackig. Ja, das ist auch meine Erfahrung mit dir. Ernsthaft, du bist der knackigste junge Mann, den ich kenne. Scheint knackig genug zu sein, sag ich mal so. Alles klar, Apo? <lacht> genau. Das ist ein Knieknack, so ist es. Ihr bringt mich hier ganz durcheinander. Soll ich jetzt das früher reich nehmen, oder soll ich lieber Handwerkskunst machen? Erst einmal. Da krieg ich ein bisschen besser die Handwerker. Oh, quertritt tritt dich? Ich tritt dich nicht. Der Reis ist halt auch ein fieser Möp. Das war schon immer so. Er hat sich schon immer gesagt: "Euch zeige ich's." Ja, so kennen wir ihn, wie er leibt und lebt. Habt ihr Civilization schon mal gespielt? Er schimpft bestimmt gleich mit uns, ne? weil ich zu nah an dem Randbau jetzt. Dürfte ich einen Vorschlag machen? So, ich habe eigentlich auch genug Gold, um mir mal so eine Karawane 6 Runden, dann kann ich mir eine Mauer kaufen. Der sollte hier eigentlich auch eine Mauer bekommen. Dann machen wir das nochmal mal in Galerie auf der Art. Oh. Okay. Ich glaube, der hat böse Sachen vor. Wir machen jetzt erst erstmal den da. Dieser ja, ich spiele noch. Also ich habe wieder angefangen, aber also ich, nicht Sondern mehr so auch intensiv wie Straßen noch zu Zeiten, als ihr da wart. Straßen aber ich habe jetzt letzte Mal mir dann noch die letzten paar ähm, Living Story Sachen gekauft, die ich nicht hatte für so ein paar Games, die ich noch auf der Ding auf der so oben liegen hatte. Und bin jetzt wieder relativ regelmäßig auch einmal die Woche reit, jeden Montag. Das weißt du doch, ne? Mache ich immer noch mit, aber mehr außer ähm, den Raid in der, am Montag mache ich aktuell fast nicht. Ja, es fand also vor allem diese, diese Zwischensequenzen, ne, das fand ich schon ein bisschen albern, muss ich sagen. Auf der anderen Seite kriegst du ja umsonst, wenn du einmal dich einloggst, ne? aber ja, war ich jetzt auch nicht so. Ach Mist, das wollte ich hier noch. War ich auch nicht so froh drum. Ja. Ich meine auch, dass die das hätten anders machen können. Aber... Ja. Gut, ich meine, letztendlich ist es so, ne, dass das Spiel eigentlich schon lange nichts mehr gekostet hat für mich. Und ich glaube, die Games weiß ich gar nicht. Ich glaube, die habe ich mir tatsächlich in-game geholt. Ich habe die bezahlt. Also, als die hatte ich jetzt übrig, aber die hatte ich gezahlt. Was ich, was ich mir davon geholt hatte damals. Aber... Der dürfte noch übrig sein hier. Ne, ist auch weg. Also ich würde ja fast wetten, dass der mich hier angreift. Wie lange hat er die denn noch hier? Kann man das Ding hier sehen? Ja gut, ich meine, die werden nicht viel ändern. Ich bin mal gespannt, was sie überhaupt machen. Aber ich bin halt ein Guild Wars Fanboy. Mich kriegst da nicht mehr weg von. Das ist so. Einmal gilt was immer gilt was. Ich glaube, ich baue jetzt einmal die Galerien, damit wir den extra kriegen da. Dann bauen wir die Mauern auf. Oh nein, was habe ich getan? Ja, ich glaube auch, ich weiß auch nicht genau, aber also so richtig holt mich das ja auch nicht mehr ab, sonst würde ich ja nicht, nicht nur mit einem Mal die Woche damit klarkommen, ne? Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht genau. Ist schon lustig. Irgendwie. So, das ist es. Ach, kann ich eigentlich Frieden machen mit denen da jetzt? Dankeschön. Ich also ich frage mich echt, was denn so Spiele wie Final Fantasy anders machen. Die sind jetzt ja auch nicht viel jünger oder so, oder ne? Oder, nee, sogar noch älter, wenn, wenn Geiser jetzt gerade recht hatte, ne? Und da frage ich mich denn schon, was die denn so anders gemacht haben. So vom... Von den Spielmechaniken her, oder was? Dass man die öfter spielen kann, ohne dass die langweilig werden. Ist es so? Hm. Achso, das kann ich jetzt nächste Runde kaufen hier. Mach noch einen so ein und dann holen wir uns hier mal die Schwertkämpfer. Ja gut, ich habe es nie gespielt. Ich kann es echt nicht sagen. Was kostet das eigentlich? Das für eine Fantasy 4 oder ist es umsonst? Äh, 14 ist das umsonst jetzt. Mhm. Der braucht jetzt statt, es ist an der Zeit zu entscheiden. Die Geschichte geht weiter. und aber kostet das was jetzt? Das Spiel Final Fantasy 14. Wir haben jetzt die Gelegenheit für ich nehme mal da rein. Ah, okay. Muss man zahlen oder kriegt man nur ein paar Vorteile davon? ja 10 zehn Euro wahrscheinlich im Monat oder was okay aber so also das also für jemanden der so dauerhaft spielt ist das dann ja nichts das umsonst Aber antesten kann man, ja gut, das ist ja schon immer was, wenn das einem dann gefällt. Dann kann man das ja auch spielen. Ja, aber irgendwie, weißt du, ich denke mal halt ein neues MMO-Anfang für was. Kann ich denn lieber gucken, dass Geld was weiter ist? Da habe ich das schon soweit. Alles so ein bisschen für mich so entdeckt, was ich zu entdecken hatte. Kann das auch spielen und bin nicht mehr komplett... Überfordert mit allem. Okay. Ja. Weiß nicht, vielleicht hole ich mir das auch mal. Einfach mal gucken. Uff, da oben ist ja schon was, was ich angucken kann. Ja, das hast du ich, schon mal gesagt dass das mir spaß bringt dort moment ist das nichts dagegen du meinst dass, dass da dass da pvp und bvw wenn man das spielen will so player das ist wenn sie besser ist oder ist Inspiration nichts als bloßes Schilf im Wind. Okay, also es bringt nichts. Also das ist ein das ist echt PvE ist das Nord Spiel. Ja, macht ja auch nichts, Mann, gesagt. Hm. wollen wir jetzt hier, soll ich nee. Ich weiß nicht, gehe jetzt hier mal auf Nummer sicher, weil das lang Hm. Ich finde ja auch Guild Wars 2, was PvP angeht, jetzt nicht komplett Blödsinn. Aber ich finde. Mhm. Auch eher so, dass ich. Es also, ist halt nicht mehr so spannend. Also, weil das. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu schlecht bin, ne? Das ist irgendwie der. Das geht halt nicht mehr voran. Oha, oh Brasilien! Hallo, Brasilianer. Peter, der Zweite. Ich freue mich auch, dich zu lernen und lass uns mal gucken, wo wir so rumliegen. Oh, du bist aber weit, weit von zu Hause. Alles hat seine Grenzen. Aber ich muss hier oben jetzt hin. Ich müsste die hier auch das da. Ja. Bam, badabam, badabam, bam. Oh, den Tierzucht nehmen wir jetzt mal hier. Damit wir auch mal die Pferde kriegen. Das Bomben, das Lager, an dem wir das da kaufen. Ja, der hängt das auf und der kann dann hier so ein bisschen rumschießen. Ja, ja. Das sieht hier ja schon sehr überschaulich aus. Und da, kommt, mach da macht es keinen Sinn, weiterzumachen. Ah, da habe ich. Okay, warte mal. Wo wollte der hin? Das zwei Felder. Zwei Felder dürfte er eigentlich noch. Na, ja, das ist ja das da oben. Kann er. Jetzt machen wir noch Bogen schießen. Klaro. Und dann hält der nämlich hier 1, 2 bis dahin. Und dann müssen wir noch da eine hin stadt die machen die Unser hat sich Ach. immer stadt bauen immer erst stadt bauen ich habe da zu viel schlechte erfahrung gemacht auf dem level mit irgendwas anderem mögen die mächte dass genau. ich unterschätze den wert militär Okay, okay. Ja, Der Generalpunkte können wir machen. Das können wir wegmachen jetzt. Was ist denn das da? Dum, dum. 13 Runden bis zum nächsten Wechsel. Ja, ja. Dann, dann, dann, dann. Jetzt schweigt dieser Vulkan. Und mal, was hier noch so abgeht, ich denke, dass der ist da hoch. Kann. Ah, wir haben die, die Wikinger getroffen. Die sind doch mal so zickig, wenn es um gucken, wie weit ihr weg seid. Achso, der. Schreiben ist leicht. Schreiben ist leicht, sagt er. Ich meine eigentlich. Aber ich glaube wahrscheinlich ist das schon rum, wa? Kann ich hier irgendwie sehen, wie viele noch übrig sind? Aber es kostet ja eigentlich auch nicht, das sind nur zwei Runden. Gucken mal. Okay. Arzt ohne Kenntnisse der Astrolog. Ja, ich glaube. Jetzt gehen wir mal auf das Rad, damit wir Mathematik machen. Wenn wir Mathematik machen, dann können wir das Katapult bauen. Dann holen wir uns mal Mexico Mexiko City. Ich würde gerne noch mal eine glaube ich für erst einmal... Mhm. das da? Erfinde nicht das Rad neu. Damit wir irgendwas zum Reiten kriegen. Die Wikinger so mein Oberhaupt. Wir ziehen alle je mehr Spezial. Okay, das haben wir jetzt. Nachdem bauen wir dann hier oder da nee, hier. Aber wir das Äquadukt wollen wir da bauen Genau. und wieder haben wir sind jetzt bereit zu also. entscheiden, wo wir unsere Regierungsgebäude bauen wollen. Wir können dies nur an ein dann, dann, die machen. Eine starke Wirtschaft. das können wir... noch mal ein bisschen Gold sparen. Das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Ich glaube, wir machen jetzt mal... das und dann machen wir so ein Wunder. Genau. Und hier wollen wir jetzt... Ähm, Heilige Städte bauen. Die wollen wir hier hin bauen, weil... Wegen Fluss, ne? Oder was war denn da nochmal mit dem Khmer? Ich glaube, die Khmer hatten irgendwas mit... Ja. Plus drei Glauben. Ne, das sind die großen Bereichs. Der hat irgend so einen Vorteil gehabt. Muss ich den extra angucken. Ja, ich... Staatsüberhaupt so Da. Da ist er. Heilige Champion plus genau. Wenn sie an einem Fluss platziert sind, löse einen Kulturschock aus. Also Kulturschock nicht, aber plus zwei. Das nehme ich doch mit, oder? Doch, dann kriege ich auch das dann noch. claro. Klaro. Und dann auch in die Monarchie, würde ich sagen. Oder Autokratie oder was auch immer. Ich meine, die scheinen nicht so total brutal zu sein. Ne? Ah, ja, dann machen wir das. Den haben wir auch schon. Dann nehmen wir den Die können wir, zack, zack, dann können wir. Und wir aufwerten. Können gucken, ob wir nicht irgendwas verkaufen können. Zum Beispiel Eisen. Abkommen aushandeln. Zwölf zum Beispiel für. Was gibst du mir für 10 Eisen? Für 30 Runden, das sind 90, ne? Lass nehmen wir mit. Nice. Und du jetzt. Abkommen aushalten. Du hast auch noch kein Eisen. Zumindest was gibst du mir für 10 Eisen. Schock. 5. Das sind 150. Nice. Bitte. Kein Problem, ich bin ich gebe teile gerne, das ist kein Problem. Du hast auch kein Eisen, ne? dann gucken wir mal. Auch 10, was gibst du mir dafür? 8 sofort und 3. Das ist natürlich jetzt nicht so viel, aber ich habe für weniger auch schnell Boah, Peter, alles klar. Auf geht's, Peter. So und gleich mal hier von 8 auf 18, Uhr. das ist super. Dann können wir auch bald hier mal was damit anfangen. Wie zum Beispiel äh, gucken, was das hier kostet. Nächste Runde. Dann mit... lassen wir das aber die Runde mal. Weil ich möchte das schon da direkt kaufen. und Danach machen wir dann hier Tierzucht. Und dann müssen wir gucken, ob wir das nehmen. Ach, das ist noch nicht gesetzt. Alles klar. Okay, jetzt hat er die verloren. Aber den. Genau. Tschüss. Cool. Und ich glaube, wenn wir das dann dahin packen, es kann sein, dass er von denen. Den. Nee, das glaube ich nicht. Ne, ich weiß nicht. Oder? Marktplätze. Oder aber wir machen den hier oben da rein. Ja. Ungeschützt. Was redest du für einen Quatsch? Der hat schon und der kriegt noch. Hä? Reich ist nicht, wer vieles besitzt. So, mit ihr dann Okay. 15, ne? Oh. Das heißt, wir müssen den hier irgendwie... Soll einfach mal schnell wachsen. Ist okay. Ja, das ist halt dann so, ne? Krieg ich nicht hin. das krieg ich nicht besser hin. Was ist jetzt passiert? Na, jetzt. Matthias! Ich jetzt in der der, der, der, Ostura, der Ich geißel meine Feinde. Sei gegrüßt, Jung. Sehr schön, dich kennenzulernen. Freut mich. Leg dich nicht mit mir an. Kaputt. Navigation. Ha. Nochmal 120. Jo, komm, komm. Achte. Oh. Aha. Hier kommt mein Expansionsgedanke aber entgegen. So, ja, Fes, Das machen wir doch noch mal. Jetzt fieß. Ich hab noch einen ein ach Achso, die habe ich nicht gemacht. Okay. Das müssen wir nachholen. <lacht> ich bin erleichtert, dass euer Reich keine Bedrohung für uns darstellt. Ja. Okay, der will einmalig, der gibt mir dafür offene Grenzen. Pff. Oh, Peter. Peter. Nee, Peter, so geht das nicht. Deine offenen Grenzen sind für mich nichts wert. Oh. Oh. Okay. Anscheinend sind es dir wert, aber ich nehme das Geld gerne her. Das ist ja nicht schlecht. Was kann ich? Gibt es da noch die guten? Wahrscheinlich alle weg, ne? Kein Spezial. Erhöhte Heilung. Kulturplan. Ja, okay, das ist alles jetzt nicht so das Wahre. Plötzlich bei Minen, Luxus und Bonusressourcen. Steinbrüche. Bei Minen. Ich bin bei Luxusgütern, das habe ich ja überhaupt nicht. Das ist Lager, das haben wir da oben einmal. Das ist den beiden Gibt es so auch irgendwie was für Bauern über Oh, das ist ja, das wäre so eine Synergie, ne? Ich meine, ich habe zwar nicht so viele Flüsse, aber es wäre irgendwie so, wird passen. Aber. Wahrscheinlich kriege ich nicht mehr außer das hier, Handwerker. Strategische Ressource, das ist ja das da. Eisenstrategie. Strategie. Strategisch und das. Und dafür komme ich dann... Ähm ja, aber das machen wir. Besser als nichts. Ja. Oh, ich weiß was ich jetzt machen noch okay okay oh, eisener ausverkauft nennt man das den können wir erst einmal da können wir mal abkommen aushandeln offene grenzen das wäre nötig ja also das machen wir Jetzt brauchen wir aber schnell auch hier irgendwie nochmal Truppen vielleicht? Siedler 18 Runden Kornspeicher 8 So, der kann gar keine Dings bauen, weil hat. Da gibt es überhaupt keinen extra. Da könnte man irgendwann extra. Wir können auch erstmal das hier machen. Wir größer werden, schneller. Schneller, größer. Besser. Ui. Der letzte Krachen da oben. Achso, der hängt da mit nachdem mir seine offenen Grenzen gegeben. Ja, da, Kulturschock, eine Sache. So. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen erstmal, wir müssen erstmal aufrüsten. Die Kaserne, danach machen wir irgendeine Truppe und dann machen wir den hier mal dahin. Schicken wir den mal darauf mal zu befrieden da ja, wenn der da ist dann kann man hinten wenn der da ist dann können wir den zum schwertkämpfer machen und dann bauen wir hier mit dem auch wieder ja so eine ähm genau dann haben wir eine politische philosophie Dann können wir dort eine oligarchie nehmen oder eine klassische republik eins von beiden ist doppelt, ähm, was die goldenen Reiter angehen, dann kann ich 30 Prozent, wobei Bauarbeiter, die baue ich einfach, nee, dann nehme ich, glaube ich, eher die Monarchie, Autokratie oder Autokratie, die Monarchie kommt erst noch. Ich glaube, die Autokratie ist das, wo aus jedem slot einer kommt. Was passiert? Oh, die Königin Dido. Also mal lustig, ich kann die Sprache nicht verstehen, aber es hört sich echt hübsch an. Ja, nehme ich doch gerne in Anspruch eure Gastfreundschaft. Ist das da oben? Wie bloß? oh, das ist nett. Oh, haben nette Fischschiffe. Also ich muss mich hier echt bald auf die Insel, die muss bald mir gehören. Das, geht, das kann ich nicht mehr lang... Ich muss da mal eine Initiative starten. Eine Landgreifinitiative, Weil sonst kommen die hier irgendwann landende an und dann gehört die das. Genau. hat das. sich die Gelegenheit ergeben. Genau. Zwei und so. Ach so, die Oligarchie. Und das gibt 20% mehr, aber ich will ja nicht kämpfen. Ne? Das ist so ein bisschen das Produktion für Wunder. Für alle Erträge auf... ...für jedes regierungsgebäude und jeden palast in einer stadt aber ich kann natürlich auch den dann nehmen. Den kriege ich alle städte mit einem bezirk und das kriege ich ja hin genau das habe ich jetzt ja schon zur hälfte und dann wenn wir das da und dann machen wir hier die 50 prozent haben wir hier die ein das nochmal mal so und Stadtschaden. Runde für Gesandte erste sagen die Was ist das brauche ich das noch das kann ich jetzt eigentlich nicht machen ich glaube ich mache das hier so dass die einfach insgesamt mehr machen jo, wie stehe ich denn da oh uh, noch ein bisschen ich brauche noch ein bisschen stück noch ein sind ein normalen Zeitalter okay wie sich herausstellte gibt es auf dem Kilimandscharo ich musste mich in Tansania also ganze zwei Wielern. Wochen mit den anderen Menschen unterhalten die mit mir gereist sind ja es ist ja er ist der Ntsipons das ist ein spruch okay oh okay okay ich brauche Ah, ich muss noch ein bisschen warten. Sagt oh, euren Time verschwindet. Oh, das ist aber auch unhöflich. Ja. Das müssen wir hier nochmal abwarten. Das macht aber nichts. War ich ein bisschen zu... Aber ja, das brauche ich jetzt noch da und War ich ein bisschen zu großzügig mit meinem Eisen an die ganzen Leute, ne? Okay. Das hier so. Ich mehr Wohnraum, um weiter zu wachsen. Ja, die können... Ich brauche noch mehr Wohnraum. Was kann ich denn da machen? Ich kann Kornspeicher kaufen. Schock. Und schon geht's weiter. Aha, die Katholiken sind da. Ich dachte, ich schaffe das noch selber. Ah, da werde ich, glaube ich, dann... Okay. Yeah. Komm mal zurück. Ich geh mal wieder. Geh mal. Komm mal wieder zurück da. Das ist, sieht mir nach einer Initiative aus, aber der hat mich ja noch gar nicht. Der ist ja noch hier total freundlich. Hey, meinst du, dass das kann sein, dass die so unfreundlich werden so schnell? Hm. Hm. Oh, ich sehe nichts anfangen, ja, nächste von Anfang Mystizismus ist das verwechselt Ich traue mich nicht so. Naja, genau, wir machen das so. Wir gehen der mit denen rüber Und der da, der geht damit, den baue ich da an, geht der halt da ein. Das ist schon. Mystizismus. Das äh, äh, äh. Das wird noch nicht so richtig mit meiner, soll man sagen, Expansionsgeschichte hier. Was oh, schon recht, ey. Ich habe nicht so viel Zeug auf dem. Ich bin halt auch Wenn so ein bisschen meine Dürften wir, genau, jetzt sind wir schon mal auf jeden Fall auf dem Weg zum goldenen Zeitalter, noch im Normalen bin. Es war eine fantastische oh. Landschaft, da überall Felsen in den seltsamsten Formen in scheinbar unmöglichen Formationen standen, einige auf oder nebeneinander, als würden sie sämtliche Gesetze der Schwerkraft brechen. Der mir jetzt gerade seine Nation angeboten. Das kann ja wohl nicht sein. Ja. gehen wir dahin. jetzt bauen wir hier mal einen siedler und da nach da dem bauen wir hier erst einmal lager hin vorgelagert vorgelagertes lager zu verteidigungszwecken Schön. Ja. Schön, sie zu sehen, freut mich. Okay, oh, okay, der will unbedingt. Nee. Du kommst hier nicht durch, mach was willst, aber nee, ich bin nicht so greedy. Jetzt mehr du kommst hier nicht. Ich will das nicht, dass ihr hier bei der hätte ich es machen können. Jetzt aber. Okay, ist noch zu kleiner, ne? ja. Jetzt machen wir auch mal Siedler hier. Einmal sieht mit der Zeit lernt man seinen Kurs nach. mal einen Hafen. Hm. Geise, also ich habe Final Fantasy show Junge habe es gerade nicht gesehen. Ich, ich, hab, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es überhaupt noch nie angeguckt habe. Aber ich glaube, ich habe es eigentlich noch nicht probiert. Leider hatte es mir mal runter. Da müsste mich halt mal ein bisschen rumführen. Weil ich habe keinen Bock, da wieder so ein Spiel von vorne anzufangen, ohne dass ich mich auskenne. Brauche ich irgendwie so einen kleinen Guide mal, jedenfalls für die erste halbe Stunde, Mittelalter beginnt. Ja, das war's. ich habe auch einen haufen gold vielleicht soll ich auch mal Dann kann ich mir gleich sachen kaufen zum beispiel die bibliothek was kostet ja oh. unterstützen wir mal den katholizismus wenn ja Was ist, wie ist dann für ein Stadtstaat? Ein Wissenschaftsstadtstaat. Und nein, viel besser ist, viel besser ist ja. Die, dauert auch ein paar Stunden. Ja, ja. Industriestadt. Da ja schon, aber ich möchte ja. Ähm, na. Dann ist ja in Ordnung so. Aber das so ein bisschen, ähm, weißt du, wenn man da neu reinkommt und dann alles neu entdecken muss und so. Aber hier, Abo hat schon gesagt, dass die Story auch ziemlich geil ist, insofern. Da ist ein Laventa. ist gut für Homeoffice. Schön wäre es Also mein Homeoffice sieht echt leider nicht so aus, dass ich kurz spielen kann. <lacht> ich finde das echt lustig. Mittlerweile muss ich echt sagen, jetzt nach einem Jahr, mehr oder weniger, konnte also bei uns sind die da wirklich sehr deutlich, was diese also man soll aktuell haben wir drei bis vier Tage die Woche Minimum Homeoffice. Also im Prinzip ist die Ansage, keiner soll ins Geschäft kommen, ins Büro kommen. Keiner soll ins Büro kommen, wenn es nicht irgendwie nötig ist und so. Okay. Stop. Ich glaube. Ich glaube, mit dem will ich hier... Dahin. Keiner soll ins Geschäft kommen, ja. Ja, also echt. Das soll mal echt... Ich glaube auch langsam, die werden alle ein bisschen kirrer, die Leute. Und irgendwie auch nachvollziehbar. ist halt echt schon jetzt ein Jahr, ne? Ich frage mich immer, wenn man... Ich meine, wir haben ja echt noch nicht so ein richtiges Problem hier. Also so zumindest... Es ist schon ein Problem, aber ich meine, wenn man so denkt, dass andere Leute fünf, sechs Jahre im Krieg sind, oder Bürgerkriegsähnliche Zustände, ich werde schon total unmotiviert. Du wirst... Mhm, du warst also motiviert bis dort hinaus. Ja, das. aber die Motivation, die hängt bei mir nicht daran, dass ich einen Homeoffice habe. Normale das hat Leute damit genau nichts zu tun bei mir. Also zumindest bei mir nicht. Nicht bei mir zumindest. Ich will jetzt gerade überlegen, ob ich hier... Also mit dem kaufe ich da oben einen Handwerker. Und hier kaufe ich jetzt, glaube ich, nochmal einen Bogenschützen, damit ich hier dann direkt hier auf die schützen gehen kann. Den habe ich jetzt eigentlich noch hier irgendwo so ein bisschen... Die sind jetzt alle dead? Den da kann ich ja noch updaten. Aha, den kann ich auch mal zurückholen. Ja, also klar, es soll vorbei sein, ganz klar, ganz klar. Keiner will das, keiner braucht das. Aber wie gesagt, ich bin echt, der, äh, frag mich echt, wie das die Leute hingekriegt haben, als es mal jahrelang richtig scheiße war. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich nicht lieber mit dem dorthin gehe. Oder aber hierhin Oder dahin. Ach. Ich weiß immer nicht, der da oben, also da kann ich noch hin ohne dass irgendwas passiert. Ich glaube, das mache ich. Kriege ich das und ich habe hier so eine richtig schöne Sicht rein. Ja, das Das ich. Ich glaube, da kann man ja. So, was hat er jetzt eigentlich gebaut gehabt? Ich mache jetzt noch mal einmal hier ähm, Siedler. So, hier wollte ich noch mal Dings kaufen. Hätte ich mitgedacht. Na, ne? da wollte ich doch hier diese Bogenschützen kaufen, damit der sich hier oben verbessert. Oh. okay. Also der hat halt doch richtig. Der macht hier richtig Action. Ey. Kaufen uns jetzt noch mal hier einen Bogenschützen. Willkommen, Dogfood. Das ist ja schön, dass du hier jetzt folgst. Vielen Dank. Und genießt das Dasein. XQC Dogfood. Das hört sich nach einer Werbemaßnahme an, ey. Nicht schlecht. Ich muss gleich nachher mal googeln, was XQC Dogfood für ein exklusiv Premium Artikel ist. das noch jetzt da so dass ich das genau. wir verlieren die loyalität oh. dann wenn wir da die loyalität verlieren dann muss ich da ja mal hier neu zuweisen Und zwar Lustig, Angkor Wat. Ang Angkor ist denn sowas? Heißt das, ist das so Stadt für, ähm, für Khmer? Khmer, wo, wo sitzt, was ist eigentlich das Khmerreich reich heute? Ist das Indochina? Indonesien? Aber Angkor Wat ist doch Vietnam und sowas, ne? Oh mein Gott. Spiele ich Civilization ungefähr seit 30 Jahren und kenne mich immer noch nicht aus, ey. Das sollte man doch eigentlich meinen, dass das irgendwann mal auch einen positiven Aspekt hat. So, warte mal, wir machen hier folgendes. Wir bauen als erstes immer What? eine Stadtmauer. Aber was man auch immer macht, ist sich ein Handwerker kaufen. Der da bleibt erstmal da. irgendwie einen Feierabend? 5 Wahrscheinlich irgendwelche... Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloß... Ich glaube, ich kann hier mal jetzt das da wieder was anderes machen. Und zwar... Ja, und auf der anderen Seite brauche ich das nicht anders, ne? Ich habe einfach noch nicht so richtig coole Sachen da. Ne? Ah, doch. Ich weiß, ich kann hier den den Kauf weg ändern. Kann ich die Sachen billiger kaufen. Dann kaufe ich das da oben. Direkt mal. Nee, das nehmen wir mal weg mit. Und das da. Mhm. Den brauchen wir nicht so dringend. Aber den da und den da. Den brauchen wir dringend. Dann nehmen wir die beiden damit da oben mit. So machen wir das Geschichtsaufschreibung. Hm. Die können schon Botschaften einrichten. Geht's? Hey, die, ich bin zu langsam. Was machen die? Ich beeilen. gleichen hafen in zwei kann ich auch schon wieder modernisieren könnte da noch einen hinbauen okay, und genau. so ich will dass du da glaube das mit dem religionen da mache ich mir jetzt das schaffe ich wohl nicht mehr mich da irgendwie vorzubereiten ich denke das ist jetzt auch rum ne? oh, wäre als mehr mensch ja da eigentlich auch cool gewesen aber dann gehe ich wohl auf den kultursieg der ist am easesten, easesten am leichtesten habe zwar englisch german da drin stehen aber ist auch dämlich hey. nichts von beiden zu sprechen am ende Das wird hier so meine speerspitze richtung das ist glaube ich Ungarn, ja genau. Yo yo. gehen nicht nur nicht nur. wir Hier. Okay, kennen wir schon. Also, da kommt noch einer raus, und hier kommt auch einer raus. Der da wäre dann fertig, aber ich glaube, ich baue jetzt erstmal ein Leuchtturm. Ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen Richtung Handel noch gehen. Ein bisschen reicher werden. Der kann ja schon da, kann ich ja noch mal so ein Händler, Handwerker kaufen. Kommen wir uns mal ein Schiffsbau genau. Und dann haben wir hier einen Leichturm, Dann kommen wir da ein bisschen. Dann müssen wir ein paar Terrien bauen oder Trirahmen, wie heißen die auch immer? Ja, noch ich eine was die Quadrireme, wie auch immer das ausgesprochen. Genau. du, Erstmal baust du mir genau für die Hütte. Und jetzt machen dich meine Truppen nervös. Bist du noch ganz knusper? Aber ist okay. Ey, du machst mich nervös mit den ganzen Sachen da fort. Und dann hat er hier auch schon Karavellen. Dafür müssen wir jetzt Gold sorgen aber überlegt dahin ne? oh. jetzt gucken wir mal ob wir ein bisschen was verkaufen können an die leute die wir mögen ich zum beispiel ich habe nicht genug abkommen aushalten jetzt gucken wir mal du hast zwar so viel was würdet ihr mir dafür geben und hier haben wir schon was würdest du mir dafür geben gibt es auch nicht da gibt es ja nicht mehr das ist okay wir brauchen ein bisschen mehr gold damit wir unsere Ach, der besitzt ihn. Oh, dann gucken wir mal, was du uns dafür gibst. Oh. Was machst du denn fürs Doppel? geht auch das Doppel? Oh. Na, das machen wir doch mit. Das machen wir doch mit. So. Aber das dauert natürlich jetzt trotzdem ewig. Oh, jetzt müssen wir mit Matthias hier nochmal kurz ein Abkommen schließen über offene Grenzen. Warte mal, da hatte ich doch was vor jetzt, habe ich das schon wieder vergessen, ne? Ich glaube Was Das bauen wir als nächstes. Ich würde ja eigentlich meinen, also wir bauen, haben den schon und den.. Ist ich glaube, wir bauen jetzt nicht. Ja, ja. Ich kann mir keine Bedingungen vorstellen aufgrund derer... Das brauche ich nicht, aber ich, ich brauche hier mal ein bisschen was. Und das ist auf erschlossen machen wir das nochmal. Was macht der hier? Ich meine, das ist halt schon echt wertvoll, ne? Krass. Ich glaube, da gehen wir mal auf. Das ist schon krass wertvoll. Ja, das nennt man wohl Kampf der Religion. Und oh, Katholizismus gegen Islam. Na, das ist ja mal Standard. Wie okay, ist das erzählt heute wieder? Ich glaube, der rüstet hier immer ständig auf. <lacht> ja, Katholizismus ist aber hier stark im Kommen. Da könnt ihr euch noch warm anziehen. Und ich bin da echt offen. Oh. Sollen die glauben, was sie wollen, die Jungs, ne? Ich meine, das ist Bevölkerung. Die sollen meine Steuern zahlen. jetzt erst einmal Boah. also das werde ich nicht schaffen wassermühle das kriege ich schon hin Dann machen wir mal hier jetzt ein bisschen einheit ah, dann kann der hier runter noch da kann er noch was gutes machen naja. Ach, 60 Gold, das nehmen wir noch mit. Da, da, da, da, da, da, da. Krabben sind es eigentlich Lux das ist ein Bonus das ist Luxus, das sind Bonus-Ressourcen, das sind Luxus-Ressourcen. Ne, ne, na? das ist ach so, okay. Das ist eigentlich auch nicht mehr in Ordnung hier, ne? Ich meine, die jagen der Elefanten. Komm, Islam! Ich gehe mal ein bisschen in die Dings da. Aber ihr müsstet vielleicht auch da oben und so. Und ich glaube, hier unten will ich auch noch einen haben, wenn das geht, irgendwie. Sondersitzung, aber ich werde gar nicht gefragt, oder? Aber wieso kann ich jetzt keinen neuen Händler... Moment. Ah, das ist da. Ja, wir brauchen ja schon eine Bibliothek. Wozu habe ich sonst so ein Zeug gekauft, ne? Und los geht's. Speichern jetzt einfach mal. Gleich. Na, jetzt machen wir gleich. Jetzt das Spiel Und schnell speichern. Ich habe das Gefühl, das ist früher, also auf Gottheit quasi nicht schaffbar gewesen. Da haben sie irgendwas an der KI geändert. Weil die lassen mich ja jedenfalls entwickeln. Ne? Da warst du sozusagen direkt gepusht. Früher meine ich so vom Jahr oder so. Als ob sie irgendwas geändert haben. Huleko. Ja, wenn ihr die wollt. Richtig trotzdem nicht. Ich baue mir hier nämlich hier eine richtige. Pass mal auf, was ich hier da. was ich da mache. Kaish ist das bei mir. Nee, das ist da. Bei Matthias. Meine ziehen nur vorbei. Ich habe hier gar nichts vor zu machen. Eine Wassermühle bauen wir als nächstes damit wir da hier den bau Baukonstrukt oder sowas wie hieß das keine ahnung ach so hier muss ich auch noch eine stadtmauer bauen sonst kommt der mein lager nicht als Na? ja da muss ich noch ein lager bauen was haben wir denn jetzt aktuell? War, ich glaube, wir machen noch bis 0. Ne? Und dann gehe ich mal gucken, ob ich noch ein bisschen Guild Wars spielen kann. Oh... und Regierungsplatz muss ja auch noch bauen. Ach ja je. Brauche ich denn den hin? Ja, oder? Genau, das machen wir. Nicht. Ja. Aber du machst das einfach, ne? Es ist auch wieder so eine und fiese Sache, eine. Okay. Und selig ich mache das platt also erstmal man händler natürlich das muss sein aha der islam gibt gas und da kommen die christen schon wieder und legen wieder nach oh, oh, oh. Schützen halt schon krass. Also, jetzt habe kontrolliere ich also quasi das da und das da. Also, ja. das da und da aus, das da ist dein Ernst. Stehe ich nicht, warum die das machen. So, der hat jetzt also hier oben auch bekommen. Der kann auch eine Wassermühle bauen. Kann das erstmal ein bisschen aufrüsten. So. Dann die Arbeiter kann ich mir kaufen, nachdem ich... Ah, ich glaube, das mit dem nächsten... Aber ich glaube, die armos Leute. Oh. Oh. Das ist ein nettes Angebot. Atago. Das machen wir mit. Den können die sich nämlich wieder sowas leisten und ich kann... So, ich hätte da auch Bau... Ah, ja, geil. Ich hätte mir die auch kaufen können, den Händler. Bauwesen, genau, das war's. Na, ja, warte mal. Genau, die kriegen wir schon noch. So. Aber ich glaube, ich muss ist die Stadt bauen Das tut mir leid, ne? Habe ich mit den Lager da gar nichts. Das ist ja extra da, damit ich da ein bisschen mehr Kontrolle habe. Für den Fall des Falles. Das muss schon sein. Oh. Die Sweden. Day. Das war dänisch, aber... So schlimm. Es gab in meinem Leben viele Katastrophen. Einige sind sogar passiert. genug Geld, glaube ich. Ne, jetzt können wir hier den das da noch mal. So bauen wir da oben was hier kaufen wir noch äh, jetzt hier weil dann kann ich hier der hat der hat jetzt drei. Also natürlich könnte ich jetzt hier so Dinger bauen okay das da einfach mal damit es besser geht und da ist ein Civilization at its best. Nur noch eine Runde. Aber ich wechsle dann zu Guild Wars.